Ich wollte jetzt nur mal kurz erwähnen, dass das jetzt vorerst mal das letzte Video äh, über Scribus war. Ich äh, wollte eigentlich ja nur ein Review machen, jetzt habe ich äh, vier oder fünf Videos ja produziert. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt mich an, eine PN oder einen Kommentar. Am besten natürlich eine PN. Und dann werde ich äh, gucken, ob ich das Problem lösen kann und ein Video darüber machen kann oder machen werde zwischendurch Deutsch werde ich sicherlich mal eine neuere Version vorstellen, oder andere Funktionen, aber vorerst war es nun hier das letzte Video. Und ich schaue mal, dass äh, ich in den nächsten Videos Adobe InDesign vorstellen werde, ähm, für einen Kumpel auch, wir, wo wir zusammen die Schülerzeitung äh, in, für unsere Schule machen, dem wollte ich sowieso noch die Kniffe und alles uh, von InDesign zeigen und dann werden wir das Ganze einfach kombinieren. Um, ich werde mal schauen, wie ich das Ganze realisieren werde. Uh, hoffe, es wird uh, schon bald der Fall sein. Und hoffe, ihr bleibt mir erhalten. Uh, ja, danke.